Ist für uns geplant. Und schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Aktivisten seit Jahren, aber auch international, nicht nur für Iran, sondern auch. Äh, für Kurdistan und Afghanistan, überall wo Aufstände gibt es, äh, möchte ich auch gerne dabei sein. Ich komme aus Afghanistan, ich nenne mich äh, eine Feminist-Frau. Äh, zusammen so gegen den Faschismus. Alles zusammen gegen den Faschismus. in Chile gab es eine so eine Revolution sozusagen hat im Oktober angefangen mit den Studenten. Gab es, äh, Seit Anfang viel Repression, die Polizei, die hatten die Jungen geschlagen und jetzt bei dieser Zeit sind 300 Menschen verletzt, Augenverletzungen und zwei junge Menschen sind blind, komplett blind. Man kann nichts machen. Menschen haben wir keine in Iran äh, muss ich vielleicht sagen, dass seit 41 Jahren diese iranische, äh, islamische Republik äh, an der Macht ist und äh, was von Anfang an war, äh, auch bis heute Hinrichtungen und äh, Repression und Verhaftungen, Zwangsverschleierung äh, für die Frauen und äh, äh, also keine Rechte. Menschen haben keine Rechte im Iran. Seit 1973, seit dem Putsch in Chile, wird das neoliberale Wirtschaftsmodell mit wirklich aller Gewalt und überall durchgesetzt. Und Neoliberalismus bedeutet absoluter Vorrang der Wirtschaft vor den Bedürfnissen der Bevölkerung. Alles wird zur Ware und kann gekauft oder verkauft werden. Nur wenn nützlich ist, hat einen Wert. Auch die Menschen werden nur noch als Humankapital bezeichnet. Und dagegen richten sich die Aufstände in Chile, im Libanon, im Irak, der nach dem Krieg total ausverkauft wurde. Für den katastrophalen Zustand unserer Erde, für die Armut und das Elend, das immer weiter um sich greift. Solidarität Widerstand, ganz dem Faschismus in jedem Land. Meine Hoffnung ist, dass die Bevölkerung sich erhebt und gegen diese Regierung richtig äh, auf die Straßen geht und bis die äh, stürzt. Das ist meine Hoffnung. Ich, leider, also ich, ich wohne hier in Sicherheit. Ich darf das nicht sagen. Aber das ist, ich darf doch wünschen. Ich offere keine, äh, keine Fundamentalismen in unserem Land. Und ich hoffe, keine, äh, mindestens ein, nicht in der Macht. Und ich hoffe, kein Imperialismus auch in unser Land kommt. Heute gab es viele Farben, gab es Hautfarbe, aber Sprache. Und das war voll die schöne Party. Und das war nur die letzte Mal schöne, äh, gute Menschen auf der Straße mit äh, so einem äh, anstrengendes Wetter. Aber geht weiter, Sommer, äh, Partys und gibt es mehr, der muss weitergehen.